Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto. Heute folgt Tag 26. Wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat, findet diese in den Playlists. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten und beginne mit 40 Euro. Zunächst suche ich mir einen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Ja, wir machen zwischen 2 und 5 Trades. US-Dollar, Yen sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. steige nochmal ein Den ersten Trade habe ich gewonnen. noch zehn Sekunden den zweiten Trade habe ich auch gewonnen das ist ein Tagesgewinn von 106 Euro und 40 Cent Du interessierst dich für meine Strategie und möchtest diese erlernen, dann bewirb dich für mein Privateinzelcoaching 10.000 Euro pro Monat. Bis zum nächsten Mal. Adios.